Hallo, in diesem Video will ich euch ähm, das Pro Projekte Nummer 10, 11 und 12 äh, zeigen. Es sind drei sehr verwandte Projekte, deswegen will ich es im selben Video äh, zeigen. Und das ist vom Experimentierkasten von Cosmos Easy Electrocoding. Ja, ich will euch erst zeigen, die Schaltung ist dieselbe für diesen drei Projekte. Nur äh, das Programm wird verschieden sein. Und ich werde euch zeigen, wie man alles, die Schaltung aufbaut. Hier habe ich schon alle die Materialien, die Aufbauplatten mit den, diesen Steckern für den Druckknöpfen. Hier habe ich die drei Leit, äh, Leitlist, Le, Leit, Leit, Leitlisten Listen von ja mit drei Drückknöpfen, Nummer drei mit drei Drückknöpfen, Leitleisten jetzt und die diese mit fünf äh, Drückknöpfen, ja, und dann habe ich auch diesen weißen Verbindungskabel, den, das kennen wir schon, den Arduino-Block kennen wir schon, unser USB ist schon am ähm, Rechner geschaltet, den Widerstand von 10 Kiloohm kennen wir schon, also Sie haben Nummer, damit man sich... Äh, sehr, sehr leicht aus, ja. Das ist die 90, das ist die 2, 3, 5, 90, der Baustein 43 ist, der Widerstand von 10 Kilo um die Leuchtdiode, die kannten wir schon auch, äh, die grüne Leuchtdiode, ja. Und was neu ist, ist dieser mh, Fototransistor, ja, sehen wir, das hat Polarität, die Leitleisten und äh, der Widerstand, ist es egal, wie man in, äh, in welcher Richtung man steckt, aber der Fotowiderstand nicht hier, muss die positive Spannung sein, ja, die höhere Spannung muss hier äh, angeschaltet werden, das ist auch wie bei der Diode. Hier hat auch hier einen Plus. Hier muss die höhere Spannung angelegt werden und hier die niedrige, damit, damit es Strom fließen kann. Und so ja. Wir fangen an. Also die Idee ist in diesen drei Projekten mit der mit dem Fototransistor zu arbeiten und die, die Beleuchtung der Umgebung äh, zu fühlen, ja. Und dann werden wir äh, im Zusammenhang äh, mit der Beleuchtung die, die grüne Diode zum Leuchten mehr oder weniger zum Leuchten zu bringen, ja. So, ich fange mit dem Arduino, äh, Mikrocontroller-Block, die, das wir hier haben. Ich werde es hier stecken. Dann, diese zwei Leisten, Leitleisten, werden 0 Volt sein, ja. Ich werde hier die 5-Druckknopfleiste hier stecken. Und dann, äh, das wird die 0 Volt, 0 Volt Knoten sein, ja. Deswegen nehme ich diesen mit drei Drückknöpfen und stecke es hier von anderen äh, Projekten. Kennt ihr schon, dass das 0 Volt ist, nicht? Und dann zwischen den Pin D9, Digital 9, von, von dem Mikrocontroller-Baustein, ja, den Arduino, bis 0 Volt stecke ich mit der richtigen Polarität, die Leuchtdiode 26, ja. Diesen Projekt hatten wir äh, schon gemacht, wenn im Projekt 8, wenn ihr euch erinnert, hatten wir diese Schaltung um, wir hatten diese Leuchtdiode mehr oder weniger äh, zum Leuchten gebracht ja nicht nur on off, sondern auch äh, die äh, Zwischen Helligkeitsgrade, ja. Was wir hier neu haben, wird der Phototransistor sein. Ihr könnt euch denken, dass der Widerstand, je mehr Helligkeit es gibt, desto weniger Widerstand zwischen diesen beiden Enden ähm, geben wird. ja. Und so wollen wir ihn hier hinstellen und dann diesen Widerstand zwischen von 10 um zwischen den Fotowiderstand und 0 Volt. Und dann wollen wir auch mit dieser Leitleiste mit zwei Drückknöpfen den oberen Ende, den positiven Ende des Fototransistors zu 5 Volt, äh, verbinden. Also, das sind die 5 Volt von dem Mikrocontroller Board. Dann, äh, fließt der Strom durch den Fotowiderstand, ein Fototransistor, äh, Verzeihung, und dann fließt es durch die, diesen Widerstand von 10 Kilo um zu, zu 0 Volt. Ja? Und diese Art der Verknüpfung, also zwei in Serie geschalteten Elemente, zwischen eine positive Spannung und negative Spannung, das können wir auch wie ein Widerstand verstehen, ein Widerstand, der sich mit der Helligkeit verändert, ja, und je mehr Helligkeit, weniger Widerstand, also, und, und zwei Widerstände zwischen eine positive Spannung und 0 Volt, oder zwischen zwei verschiedenen Spannungen steht, das, nennt man einen Spannungsteiler, weil die Spannung hier ein Zwischenwert zwischen der höchste Spannung, das sind 5 Volt und 0 Volt sind. Also was wir hier machen, ist einen Widerstand in einer äh, Spannung zu verändern. Ja, also die Spannung hier ist eine Funktion von hier diesen Widerstand, wir nehmen an, dass es sich nicht verändert, ja, und 10 km im Marvel bleibt und dieser Widerstand verändert sich. Und so verändert sich auch die Spannung in diesem Mittelpunkt des Spannungsteilers. Ja, und wie verändert es sich? Äh, sagen wir, es ist viel Helligkeit auf dem Foto. Transistor, dann der Widerstand ist klein und es fällt äh, wenig Spannung und die meiste Spannung fällt in 10 Kilom Widerstand, wenn dieser Widerstand äh, klein äh, im, im Vergleich zu den 10 Kilo und das geschieht, wenn viel Helligkeit äh, viel, wenn wir viel Helligkeit haben, weil der Strom, derselbe Strom, durch den Fotowiderstand und äh, Fototransistor und äh, Widerstand fließt und durch den Ohmschick gesetzt, will weniger Spannung, sehr wenig Spannung im äh, Fototransistor fällt Wenig Spannung und die meiste Spannung Fällt hier in, in, in den Widerstand von 10 Kiloohm. Also dieser Punkt ist sehr nahe an 5 Volt. Und anders, wenn wir den äh, Fototransistor abdecken und in Dunkelheit bringen, dann wird sich dieser, äh, wird, äh, wenn er viel größer in Dunkelheit ist, dieser. Widerstand hier viel größer als der 10 Kilom widerstand und fall fast alle die Spannung wird im Fototransistor fallen. Also hier fällt sehr wenige Spannung und die Spannung hier ist sehr nahe von 0 Volt. Also hier haben wir eine Spannung zwischen fast 5 Volt und fast 0 Volt, das sich äh, verändert mit der Helligkeit das hier am Fototransistor äh, ist. Ja, und so was wir jetzt machen werden, ist diese Spannung zu messen. Und hier werden wir auch ein neues Pin des äh, Mikrocontroller Board sehen. Das ist äh, Pin Analog 0, dass wir auch durch durch Knopf hier äh, verbinden können, ja, und das ist, was wir wir diesen Verbindungskabel benutzen. Wir werden diesen Widerstand hier, ein Kabel hier an, an der äh, Spannung, äh, der Spannung, des Spannungsteilers und hier verknüpfen und mit einem Befehl, einem Programmbefehl werden wir diese Spannung messen. Und dann werden wir durch diese Messung dieser Spannung, werden wir wissen, ob es hier viel Helligkeit, ob, ob es ziemlich dunkel ist, der Fototransistor ziemlich dunkel ist, ja. Und ja, das wäre die, die Schaltung, die wir haben. Jetzt fehlt nur und hier fließt sehr wenig Strom und, und das ist keine Last für den Spannungsteiler. Also die die Spannung hier wird sich nicht verändern, weil ich hier diesen Kabel hier gesteckt habe. ja Also äh, viel Helligkeit, viel Spannung hier, Dunkelheit, äh, eine niedrige Spannung hier und dann werden wir diese Leuchtdiode und, und das, äh, wie gesagt, haben wir schon vorher gekannt, Ui, das ist nicht gut gedrückt, man muss alles gut drücken, ja, gut, jetzt, kann, wenn die Schaltung schon fertig ist, kann ich den, den USB-Kabel, äh, hier anschließen und dann können wir das programmieren in Scratch für Arduino und auch Power geben. ja Die elektrische Speisung. Gut, jetzt haben wir es und jetzt können wir anfangen zu programmieren. Ich möchte euch etwas zeigen. Ja, hier rechts haben wir, was sich die Bühne nennt, diesem Fenster hier. Hier haben wir den Arduino und auch die, wie ihr seht, alle die analoge Werte. Die Analog 0, 1, 2, 3, 4, 5. Diese benutzen wir nicht. Auch digital und zwei Digitale, die wir auch nicht benutzt jetzt nicht benutzen, aber analog 0, ja. Seht ihr den Wert hier, der ist klein, muss ich ganz gut zuschauen, jetzt ist er auf 105 nicht, und wenn wir ihn äh, zudecken, ja, mal sehen. Dann, wie ihr seht, fällt der Wert und die Spannung ist sehr klein und ist 2. Ja? Und wenn es Vielfälligkeit gibt, jetzt haben wir 103. Die Werte, die Werte können zwischen 0 und äh, 1023 sein. Hier habe ich ein, eine Lampe, mal sehen, ob wir hier mehr Beleuchtung, eine sehr starke Taschenlampe, mal sehen, wie viel, und jetzt sieht ihr, es ist fast auf 1032, es ist 1015, also sehr nahe an 5 Volt, ja. Also, diese Werte werden hier in Analog-Digital-Wandler. Dieser Analog-Wert der, der Spannung wird an, an hier ist ein Analog-Null, ein Analog-Digital-Wandler, die die Werte von 0 bis 5 Volt in äh, digitale Werte 0 bis 1023, ja? Also im Ganzen 1024. 20 verschiedene werte so jetzt wollen wir dieses programm machen wie immer fangen wir hier an in steuerung dass ich das programm beginnt mit wenn angeklickt dann werden wir eine äh, wir wollen, dass es sich das Programm vor, äh, wiederholt, ja, fortlaufend wiederholt. Und dann wollen wir diesen analogen Wert, ja, äh, das 0 Volt hier äh, eine Null in 0 Null digitalisiert wird und 5 Volt in 1300. 20 digital, digitalisiert wird, ja. Etwa fünf Volt, das ist 4,99 oder so etwas, aber das ist nicht wichtig. Und äh, hier dann in Bewegung, wenn ihr seht, haben wir den Sensor, den Value of Sensor analog 0, ja, das ist gerade, was wir wollen, ja. Und wir wollen auch, dass sich die grüne Diode, äh, wenn es mehr Helligkeit gibt, auch mehr äh, Helligkeit von sich gibt und je weniger Helligkeit, auch weniger Helligkeit vor, äh, vor sich. Mit ähm, weniger Helligkeit äh, die Leuchtdiode. Und das ist sehr, äh, man kann es vergleichen mit einem Smartphone, dass wenn wir an der Sonne sind, heller, äh, der Bildschirm wird heller, damit damit wir es sehen können und wenn es dunkler wird dann äh, ist, ist die Helligkeit des Bildschirmes, des Smartphones auch weniger es hat auch einen, äh, einen Helligkeitssensor ja, und der dem Bildschirm mehr oder weniger äh, Helligkeit gibt wenn es mehr Helligkeit in der Umgebung gibt dann muss es auch dem Bildschirm, dass wir, wenn wir sehen äh, wollen, äh, muss es sich auch mehr Helligkeit geben. Das können wir automatisch. Das, das automatisch geht also sehr äh, ähnlich, wie wir das hier machen werden. Ja, so funktioniert es am, am Smartphone. Und so, ja, jetzt wenn ihr von anderen äh, Projekten ihr es, äh, wo wir diesen Wert der RDO, der Analog gesteuert haben, ja, und auch auf D9 hatten, das war mit dem mit dem, diesem Baustein Analog, hier 9 und den Wert. Da hatten wir der Wert äh, jetzt wollen wir dass dieser Wert von der Helligkeit des äh, von der Helligkeit äh, abhängt ja und deswegen diesen Wert wird der Wert vom Sensor analog null Sensor ja also von der Spannung die hier an, anliegt. Und wenn wir diesen Baustein hier vorlaufend wiederholen, dann sollte sich auch die, die Helligkeit verändern. Ja, mal sehen. Jetzt haben wir viel Helligkeit und ja, der grüne Leuchtjude leuchtet äh, ziemlich und wenn wir den Sensor, Helligkeitssensor abdecken. Sieh dir, jetzt ist es ganz dunkel. Ja. Aber es ist doch ein Problem, weil ich, wenn ich die, ich die Helligkeit stark mache, oder auch wenn wir, ähm, jetzt haben wir kein Sonnenlicht, dann ist der Wert sehr da. Seht ihr das? Hier haben wir eine Warnung. Ja, Analog-Value muss wie ein Integer mit äh, 0 und 255. Wenn wir jetzt wieder die Helligkeit zurückstellen, dann geht die, diese Warnung wieder weg. Aber wir wollen jetzt ein bisschen forschen, erforschen, weil das geschieht. Wenn ihr euch erinnert, der Wert, hier, die den, hier wird Wert, ein Wert zwischen 0 und 255 gegeben. Ja? Und wir hatten hier den analogen Wert zwischen 0 und 1023 und so wenn dieser Wert hier höher als 255 äh, gibt, dann wird hier, weil wir diesen Wert egal, hier wieder äh, abgeben. ja. Und wenn es höher als 255, dann ist es übersteuert. Und es bleibt hier bei 5 Volt. Auch wenn wir hier mehr Helligkeit gibt, dann wird es nicht mehr. Hell. Also, was wir, und das können wir sehen, wenn wir eine, eine variable Helligkeit geben. Ja, ich werde jetzt eine Variable erstellen. Die, diese hatte ich auch im vorigen Projekt. Äh, erstellt, ja, Hellig um den, ja, die Helligkeit diese Diode zu steuern. Gut, ja, und jetzt hier steht, setze Helligkeit auf einen Wert. Und ich werde diese Helligkeit hier einsetzen. Ja, Value of ist, ist der Wert des Sensor analog, 0. Die Helligkeit. Jetzt werde ich hier oh, man muss aufpassen, dass wir alles nehmen und das und jetzt werden wir Helligkeit hier hinstellen. Also, das ist dasselbe wie vorher, aber hier seht ihr, in der Bühne ist der Wert der Helligkeit, ja. Jetzt ist er gut, ist er zwischen 0 und 255, aber wenn ich mit dieser Taschenlampe sehr, sehr hell, ja. Dann, wenn ihr ansieht, ist der Wert auch mehr als 1000, ja. Und es gibt diese Warnung. Was wir also machen müssen, ist äh, diesen Wert äh, zwischen 0 und 1023 müssen wir skalieren zwischen 0 und 255 ja und wir können wir das machen. Also was wir jetzt gemacht haben ist es äh, Projekt 10 ja und die Verbesserung des Programms, damit wir hier äh, einen Wert von 0 und 255 stellen, das ist Projekt 11 ja. Und dann müssen wir ein bisschen rechnen. Wir müssen diesen Wert skalieren, also zwischen 0 und 1023, wir müssen skalieren zwischen 0 und 255. Und wie können wir das machen? Ja, hier gibt es Operatoren, das sind mathematische Operatoren, ganz leicht. Ihr werdet sehen, so macht es Spaß mathematische Formel zu erstellen, ja. Wir müssen, also um diesen Wert zu skalieren, müssen wir, äh, wir müssen mit 255 multiplizieren und dann äh, den, diesen Wert durch 1023 äh, teilen, sodass wenn wir den Wert 1023 haben, also der höchste Wert am Pin Analog 0, dann am, werden wir den höchsten Wert am Pin D9 äh, angeben, also 255. Ja, 1023 mal 255 geteilt durch 1000. 23 natürlicherweise ist 255 nicht. So, dann diesen Wert werden wir jetzt hier mit dem diesem Baustein, das Multiplikation ist, werde ich es nehmen. Hier der Wert vom Sensor analog 0 müssen wir mit 255 multiplizieren und dieser Wert durch 1023 teilen. Jetzt nehme ich den Baustein Teilen. Ich nehme hier den ganzen Baustein und hier... Hier, hier den wert des analog 0 multipliziere ich äh, mit 255 und ich teile es mit 1023 und jetzt hätten wir schon den richtigen wert ja in Theorie wird es jetzt nicht mehr probleme geben Mal sehen, wie das funktioniert. Ja? Und jetzt, was steht hier? Analog-Value muss wie ein Integer, also der Wert, diese Warnung zeigt uns, dass, sagt uns, dass der Wert zwischen 0 und äh, 255 stehen will, seht ihr? Und wenn er nicht ein ganzes Wert ist, ja, reagiert nicht. Es funktioniert nicht richtig, das Programm. Wenn ihr genau in Helligkeit ansieht, ist diese Helligkeit äh, mit, mit ein, ein Komma, eine Kommazahl ist nicht eine ganze Zahl, ja. Wenn ich es decke, ist es auf 0 jetzt. 25. Also, was wir machen müssen ist, diesen Wert in einer ganzen Zahl, ja, also der Wert von Sensor analog 0 ist eine ganze Zahl zwischen 0 und 1023, aber wenn wir diese Rechnungen machen, multiplizieren mit 255, und dann durch 1023 teilen, ist das nicht mehr eine ganze Zahl im Allgemeinen, ja, in einer bestimmten, ähm, könnte man auch in einer bestimmten äh, Lage, äh, könnte es eine ganze Zahl sein, aber im Allgemeinen ist das nicht, könnt ihr probieren mit einem, mit einem Rechner, ja dass das auch wirklich so ist. Es ist im Allgemeinen keine ganze Zahl. Also wir müssen das in einer ganzen Zahl mit einer Annäherung auf, auf eine ganze Zahl. Und zum Glück haben wir hier ein, einen Block, der das macht, dass es Gerundet heißt, ja, und er rundet auf ganze Zahlen diesen Wert. Und jetzt stecken wir diesen Block hier und am Ende rundet er diese mathematischen Zusammenhang, ja. Und jetzt müsste es richtig, ui, ich habe es, denn gerundet habe ich mich habe ich gelassen. Ja, jetzt haben wir es. Also jetzt soll sollte Helligkeit einen ganzen Wert zwischen 0 und 255 haben. So, mal sehen, ob das wahr ist. Ja, Das Programm läuft und seht dir in Helligkeit, dass wir vorher ein Komma haben, also hier ist es mit einem Punkt, aber jetzt eine ganze Zahl 26 ist. ja Und hier seht ihr, die Helligkeit geht auf 0, wenn ich hier, und die LED ist ganz aus, und wenn ich Helligkeit gebe, dann brennt etwas die LED. Und wenn ich noch mehr Helligkeit gebe, ich weiß nicht, ob das man das gut sieht, aber dann brennt. Wenn ich die Taschenlampe benutze, dann brennt die Lampe viel mehr. Ja. So. Ja, und zu welchem Wert ist es? Vielleicht ist es... Mit Besser mit Sonnenlicht zu machen. Ja. Der Wert steigt. Wie ihr seht. Jetzt ist es auf 200 oder 1020. Ja, ganz Fast 1023, 1021, 22 sogar. Also, ich habe den Widerstand ganz klein gemacht von, vom Fototransistor und so ist fast äh, 5 Volt hier gekommen. Aber wir haben keine Warnung oder Fehl Fehlermeldung, wie wir vorher hatten, ja. Und so funktioniert es, das ganz gut. Jetzt wollen wir was anderes machen. Und das ist ein Nachtlicht. Das wäre das nächste Projekt. Ja, Projekt 11 war, dieses Programm äh, zu verbessern. Und jetzt werden wir das Gegenteil machen. Wenn es mehr Helligkeit gibt, dann sollte äh, die Leuchtdiode nicht leuchten oder sehr wenig. Und wenn wir sehr wenig Helligkeit haben, dann soll die Leuchtdiode mehr, äh, mehr Helligkeit geben. Also das ist, den, ja, wie wir einen Nachttisch, äh, eine Nachtlampe äh, wollen wir, dass sie so arbeitet, ja, gerade im, im Gegenteil wie vorher. Was können wir dann machen? Dann können wir die Variable Helligkeit definieren, weil dieser Wert hier zwischen 0 und 255 steht und 255 ist es, wenn viel Helligkeit gibt, also wenn es, wir den Wert 255 haben, wollen wir es, dass es eine Dicherlichkeit der Leuchtdiode eine 0 ist. Und dann können wir, was können wir machen? Wir können das, ähm, also ein, ein diesen Block, dass wir einen Wert abziehen, ja? Wir können einen Wert zum, von einem anderen abziehen, und wir ziehen 255 vom den Wert, der äh, was wir vorher als Helligkeit hatten, ja. Und dann der Wert wird auch zwischen 0 und 255 sein. Aber wenn der Wert hier vom Analog Sensor. Wenn es vorher 0 war, wird es jetzt 255 sein und wenn es 255 ist, also ganz hell wie war vorher der Leuchtjude, jetzt wird sie nicht leuchten, weil der Wert 0 sein wird. Seht ihr das? Och, jetzt ist es ein bisschen... Oh ja. äh, wo soll ich es mal sehen? Ja, hier. Äh, man muss wissen, wo, wo man es mit der mit dem Maus äh, anklickt, weil es sonst nur ein Teil des ganzen Blocks äh, sich äh, bewegt. Ja, und der andere bleibt stehen. Jetzt habe ich den ganzen Block angeklickt. Und wir stellen es hier, wo wir vorher äh, den Wert des Sensors analog 0 mal 255 geteilt durch 1023 umgerundet, dann wird dieser Wert von 255 abgezogen und äh, theoretisch werden auch hier auch alle Werte zwischen 0 und 255 sein. Und so es werden keine Probleme gesehen. Mal sehen. Jetzt brennt die. Ich werde wieder anklicken, um das Programm wieder zu starten. Ja. Gut. Jetzt sehen wir, dass die Diode leuchtet. Ja, und wenn wir weniger Helligkeit geben. Ja, was geschieht hier? Ja, ihr seht, also hier ist das Problem, dass die Helligkeit so schon äh, ziemlich äh, wenig Helligkeit gibt, ja. Jetzt gibt es schon ein wenig Helligkeit, aber wenn ich hier diese Taschenlampe nehme und seht dir die Diode, wie sie ausgeht? Weil wir viel vielfälligkeit haben. Und jetzt nehme ich sie langsam beiseite. Und wie ihr seht, geht die Lampe die Leuchtdiode an. Ja? So. Und das ist gerade ein Gegenteil des vorigen Versuches. Aber wie wir sehen, äh, das Programm, das wir machen, kommt an, was wir eigentlich wollten. Vorher wollten wir einen, die Helligkeit des Bildschirmes, des, äh, des Smartphones äh, nachahmen. Und jetzt wollten wir eine, eine, eine Nachtlampe Nacht, äh, nachahmen. ja. Die mehr leuchtet, je weniger Helligkeit es gibt. Nicht? So, ja. Jetzt ja, sind wir schon am Ende der Versuchen 10, 11 und 12 des Kosmos Experimentierkasten Easy Electro -Coding. Vielen Dank, um das Video anzusehen. Und bis nächste Video. Tschüss.